Guten Morgen. <lacht> ja, Infektion, was bedeutet das wirklich? Ich bin darauf eingegangen. Ich werde euch das hier nochmal verlinken, wie Fremdwörter die ganze Zeit missbraucht werden. Und jetzt kommt es noch besser. Also, kurz gesagt, eine Infektion minus krank. Also, wenn keine Krankheit da ist, dann ist die Infektion keine Infektion. So einfach ist es eigentlich. Aber naja, das wird ja immer die ganze Zeit anders verwandt. Rechtsanwalt Ralf Ludwig... Ohne Infizierte kein Infektionsschutzgesetz. Aber das sagt nicht er. Achtung, jetzt wird's spannend. Ich habe heute Morgen vor, jetzt sind 20 Minuten äh, von Walter Römer. Vielen Dank, vielen Dank. Einen schönen äh, Link bekommen und zwar endlich sprechen die Gerichte nicht mehr von Infizierten. Ich habe mich natürlich herzlich bedankt und konnte mir nicht verkneifen zu sagen, ich habe ja nun lange genug und hoffentlich laut genug und wahrscheinlich war es so, laut genug, gebrüllt, dass das äh, falsch angewendet wird, dieses Wort. Ne? Und ja, ich habe mir dann ich bin dem Link gefolgt und habe mir dann Ralf Ludwig angehört und er sagte, endlich sprechen die Gerichte nicht mehr. Mit, also mit diesem Begriff sprechen die nicht mehr von Infektionen, von Infizierten. Und er schlussfolgert, ja, wenn es keine Infizierten mehr gibt, sondern nur falsch positiv Getestete, also keine Infizierten mehr gibt, ja, dann gibt es auch keine Grundlage für ein Infektionsschutzgesetz. Ich wollte das eigentlich alles jetzt etwas begrenzen. Ich hoffe, dass ihr den Hintergrund dieser ganzen Sache richtig versteht. Jetzt kommt wieder der Link, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, denn dieses Video werde ich euch verlinken und hier könnt ihr dann kommentieren. Ich freue mich sehr, also das ist ein schöner, Beginn des Tages, muss ich sagen, das hat funktioniert. Gut, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Leute, und diesmal habe ich geschrieben, Sapere Aude, habt den Mut, dich deines Verstandes zu gebrauchen. Also los, macht was, aber macht's gut. Tschüss.